Hallo und willkommen zu dieser kleinen Vorstellung von meinem Kanal. Ja, das ist mein Kanal. Ich wollte euch den heute vorstellen. So, also es gibt in meinem Vi in meinen Videos geht es oder livestreams auch geht es hauptsächlich manchmal um Gaming, manchmal auch so Ansagen hier, ähm, so manchmal, so kleine Clips. Ich habe hier auch ein Disact geschrieben gegen Clash Games. Ich habe auch hier einen YouTuber kritisiert, sage ich mal. Hier, also zeige ich euch mal noch, ich zeige euch jetzt mal noch Kanäle, die ihr auch abonnieren könnt. Ich gehe etwas schneller runter. Ihr könnt ja ähm, auf Pause drücken, wenn ihr etwas seht, was ihr interessant findet oder so. Dann könnt ihr was finden. Ja, also ähm, auf meinem Kanal ist es äh, sind viele... ist viel Gaming-Content, viel... Also, man könnte sagen, äh, in meinen Videos unterhalte ich andere Leute. Ja, das sind die Kanäle gewesen, die ich euch äh, empfehlen wollte oder vorstellen. Also checkt hier alle diese Links ab, hier auf der Kanalinfo. Ja, das bin ich. Ich bin LoLtex. Grüße gehen raus an alle von euch. Ich hoffe, ähm, für die ganzen neuen Zuschauer hat das Video euch gezeigt, wer ich bin oder was ich mache. Und ich hoffe, äh, ja, ihr habt alles verstanden und tschüss.